Jeder vierte Mensch auf der Welt hat keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und die Wasserknappheit wird sich nach Angaben der Vereinten Nationen noch weiter verstärken. Dies sei eine Folge von Umweltproblemen wie Dürre und Überschwemmungen, heißt es in einem Bericht zur UN-Wasserkonferenz in New York. Bei dem dreitägigen Treffen soll ein Programm mit konkreten Handlungsvorschlägen erarbeitet werden. Wie innovative Trinkwassergewinnung funktionieren kann, zeigt ein Beispiel auf der spanischen Insel Gran Canaria. Gran Canaria. Wind treibt Wolken auf die Insel. Ein guter Tag, denn dann können die Insulaner daraus Wassertröpfchen sammeln. Mit Netzen oder Anlagen, die Nadeln haben, wie Pinienbäume. So kommen wir allein hier auf 130 Liter pro Quadratmeter im Jahr. Ein System, das wirklich sehr einfach aufzubauen ist und billig ist es auch. Tausende Liter aus weiteren Anlagen kommen hinzu. Mit diesem Wasser aus Wolken wird ein Berg aufgeforstet. Ein Waldbrand hatte hier gewütet. Gran Canaria braucht jeden Tropfen Wasser, der Insel droht Versteppung. In weiten Teilen Spaniens ist es zu trocken. Jetzt, Mitte März, sind die Stauseen in Andalusien nur zu 30 Prozent gefüllt, in Murcia zu 28 Prozent und in Katalonien zu 41 Prozent. Rund um Barcelona ist es in diesem Frühjahr viel zu trocken. Zur Wassergewinnung braucht es mehr als Wolken, Regen, und ich denke, es gibt mehrere Lösungen. Eine davon sind Entsalzungsanlagen. Ohne diese Anlagen, die aus Salzwasser Süßwasser machen, hätte die katalanische Metropole Barcelona ein massives Problem. Die Trinkwasserknappheit wird weltweit steigen, sagen die Vereinten Nationen. Jetzt beraten sie auf einer Konferenz über alternative Versorgungsmöglichkeiten, wie hier bei diesem Beispiel auf Gran Canaria.